Hallo! Wenn du die beiden Datenbanken für Unicorn 2 nicht in eine bereits vorhandene ms -SQL instanz deiner jtl Wavi implementieren kannst oder sogar möchtest, kannst du ganz einfach eine eigene ms -SQL instanz installieren. In diesem Video zeige ich dir, wie du das machst. Wenn du magst, installieren dir unsere erfahrenen und qualifizierten Mitarbeiter diese SQL-Instanz. Diesen Herstellerservice bieten wir als Dienstleistung gratis inkludiert in unserem Premium-Service-Paket an oder alternativ als gebuchte Serviceleistung. Um diesen Service zu buchen, eröffne ein Ticket in deinem Kundencenter, klicke hierzu auf Jetzt Ticket erstellen oder schreibe uns eine E-Mail an support-at-marcos-software.de. Wie immer habe ich dir alle Seiten inklusive der schriftlichen Anleitung unter diesem Video in der Infobox verlinkt. Diese Anleitung zeigt exemplarisch an einer MSSQL 2019 Express Installation, wie du die für Unicorn 2 benötigte leere MSSQL Instanz von Hand installieren kannst. Je nach Version können einzelne Schritte und Wortlaute abweichen. Unicorn 2 unterstützt grundsätzlich MS-SQL-Versionen ab 2005. Wir empfehlen jedoch mindestens Version 2008, A2 oder aktueller zu nutzen. Hast du bereits eine ms -SQL version auf deinem Server installiert, zum Beispiel für die JTL-Wabi, dann solltest du die gleiche Version auch für Unicorn 2 nutzen. Zwei unterschiedliche MS-SQL-Versionen parallel auf einem System sind nicht empfehlenswert, da die Auslastung hier zunimmt. Die geschätzte Dauer liegt je nach System- und Internetanbindung zwischen 15 Minuten bis 45 Minuten. Wähle unter uni2.it-sql-instanz die gewünschte Serverversion aus und klicke auf den Download-Link. In meinem Beispiel verwende ich die Version 2019, da wirst du auf die entsprechende Microsoft-Website weitergeleitet. Klicke auf Herunterladen und speichere die Datei auf deinem Server. Jetzt starte das heruntergeladene bzw. bei der gekauften Lizenz mitgelieferte ms -SQL setup Sollte dich dein Windows fragen, ob du zulassen möchtest, dass durch diese App Änderungen an deinem Gerät vorgenommen werden, klicke auf Ja. Wähle nun einen Installationstyp. Ich empfehle dir die Option Benutzerdefiniert. Wähle nun das Installationsverzeichnis mit einem Klick auf Durchsuchen oder verwende den vorgeschlagenen Installationspfad. Klicke auf Installieren. Wir wollen eine eigenständige SQL-Instanz installieren. Wähle daher den Punkt Neue eigenständige sql installation aus. Setze den Haken bei Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen und klicke auf Weiter. Windows prüft nun, ob Dein Rechner die Anforderungen erfüllt und lädt gegebenenfalls Updates herunter. Dies kann mehrere Minuten dauern. Klicke auf Weiter. Nun werden die Setup-Dateien installiert. Das Setup hat nun mit Hilfe von Setup-Regeln potenzielle Probleme geprüft. Klicke auf Weiter. Jetzt wird die Funktionsauswahl festgelegt. Übernehme die vorgeschlagenen Einstellungen und klicke auf Weiter. Klicke in das Feld Benannte Instanz und lege einen Namen fest. Ich empfehle dir explizit den Namen Unicorn21 zu verwenden. Klicke danach in das Feld Instanz-ID und der Name wird übernommen. Klicke jetzt auf Weiter. Übernimm die Einstellungen für die Dienstkonten und die Sortierungskonfiguration mit einem Klick auf Weiter. Wähle an dieser Stelle den gemischten Modus. Jetzt vergebe ein Kennwort für den Benutzer SA gemäß den Microsoft-Kennwort-Richtlinien. Auch diese findest du unten in der Infobox. Klicke auf Weiter. Die Installation wird fortgeführt. Beende den Installationsvorgang mit einem Klick auf Schließen. Hiermit ist deine manuelle Installation einer frischen ms -SQL instanz für Unicorn 2 abgeschlossen. Du kannst nun mit der Installation von Unicorn 2 fortfahren. Folge hierzu unserer Dokumentation, Installation und Grundkonfiguration von Unicorn 2. Ich hoffe, dass dieses Video leicht verständlich ist und du Schritt für Schritt den Anleitungen folgen konntest. Solltest du dennoch Fragen zu diesem oder gar einem anderen Thema haben, Schreibe uns gerne eine Mail an support-at-marcos-software.de oder frage uns wie immer über Facebook. Wir sind für dich da.